Hallöchen, in diesem Video hier lernst du, wie du die Bewegung eines ausgedehnten Objektes, also eines realen Objektes, sehr einfach mathematisch beschreiben kannst. Und zwar mit Hilfe des Schwerpunktes. Nur so nebenbei, du lernst hier den Massenschwerpunkt eines Objektes kennen und nicht den geometrischen Schwerpunkt einer massenlosen Figur. Wobei du natürlich wissen musst, dass der geometrische Schwerpunkt mit dem Massenmittelpunkt genau dann übereinstimmt, wenn die Massenverteilung des Objekts gleichmäßig ist. Sprich, die Massendichte ist konstant. Was ist jetzt das Besondere an einem Schwerpunkt bezogen auf Masse? Und vor allem, was soll der überhaupt sein? Schau dir mal diesen fliegenden Hammer an. Auf den ersten Blick scheint die Bewegung nicht einfach zu beschreiben sein. Ist ja auch nicht. Der Hammer bewegt sich unter dem Einfluss der Gravitation und rotiert noch nebenbei. Wenn du dir jetzt einen Punkt herausgreifst und seine Bahnkurve anschaust, wirst du feststellen, dass die Bahnkurve nicht einer Parabel eines schiefen Wurfs entspricht, was man normalerweise so aus der Schule kennt, wenn man Gegenstände auf der Erde nach vorne wirft. In der Schule hatten wir es mit der Punktmechanik zu tun. Wir haben Gegenstände als Massenpunkte betrachtet und nicht als ausgedehnte Objekte. Und jetzt betrachten wir einen ausgedehnten Körper, nämlich einen Hammer, deren Punkte eben nicht eine einfache Parabelbewegung ausführen, weil die betrachteten Punkte noch zusätzlich eine Rotationsbewegung erfahren. Es gibt jedoch einen ganz besonderen Punkt des Hammers, der nicht rotiert, nämlich der Schwerpunkt. Man kann sagen, dass der Hammer um seinen eigenen Schwerpunkt rotiert. Das Drehmoment ist dort null, wobei der Schwerpunkt selbst als ein Punkt interpretiert wird, in dem die gesamte Masse des Hammers steckt. Anders gesagt, greifst du am Massenmittelpunkt mit einer äußeren Kraft an, bleibt das Objekt rotationsfrei, bzw. die Rotation bleibt erhalten. Nimm zum Beispiel ein Lineal und lege es auf deinen Zeigefinger so, dass das Lineal im Gleichgewicht ist. Sprich, du unterstützt das Lineal im Schwerpunkt, sodass die Schwerkraft kompensiert wird. Mit deinem anderen Finger hebst du jetzt die eine Seite des Lineals an. Diese Kraft, die du verursacht hast, hatte eine kleine Drehung des Lineals zufolge. Und jetzt mache das gleiche mit der Stelle in der Mitte des Lineals, wo du es mit deinem anderen Finger im Gleichgewicht hältst. Du wirst feststellen, du hebst es zwar nach oben, verursachst damit aber keine Drehung. Und das ist eine besondere Eigenschaft des Schwerpunkts. Das Drehmoment ist dort Null und die Bewegung des Objekts kann mittels der Punktmechanik beschrieben werden. Ich könnte jetzt aber nicht wirklich sagen, dass ein Schwerpunkt naja, nur zur Vereinfachung der Rechnung dient. Wenn man sich zum Beispiel Erde und Mond anschaut. Der Mond rotiert in Wirklichkeit nicht um den Erdmittelpunkt, nein, nein, sondern der Mond und die Erde zusammen rotieren um ihren gemeinsamen Schwerpunkt. Dort, wo der Schwerpunkt ist, ist die Masse sozusagen um den Punkt herum ausgeglichen verteilt. Und wie bestimmst du jetzt diesen besonderen Punkt? Naja, bei alltäglichen Objekten, die du leicht aufhängen kannst, kannst du den Schwerpunkt praktisch ohne Formeln bestimmen. Dazu hängst du das Objekt, zum Beispiel ein Hufeisen, an einem Faden. So, der Schwerpunkt befindet sich irgendwo auf dieser Linie. Die Frage ist nur wo? Dazu hängst du das Hufeisen an einem anderen beliebigen Punkt auf und sieh da, du hast einen Schnittpunkt beider Linien gefunden und genau dieser Schnittpunkt ist der gesuchte Schwerpunkt. An diesem Objekt siehst du sogar, dass der Schwerpunkt nicht unbedingt im Objekt selbst liegen muss, sondern auch außerhalb liegen kann, je nach Form- und Massenverteilung des Objekts. Wobei, wenn die Massenverteilung homogen ist, dann hängt die Lage des Schwerpunkts nur von der geometrischen Form ab. Bei symmetrischen Objekten mit homogener Massenverteilung ist es deshalb sehr einfach, den Schwerpunkt zu bestimmen. Der liegt dann nämlich immer auf den Symmetrieachsen. Selbst bei Objekten, die auf den ersten Blick etwas komplizierter erscheinen, kannst du es in Teilobjekte zerlegen, deren Schwerpunkte dir bekannt sind und daraus dann den gemeinsamen Schwerpunkt bestimmen. Bei etwas länglichen Objekten, zum Beispiel bei einem Kugelschreiber, kannst du folgendermaßen vorgehen, um den Schwerpunkt zu bestimmen. Du legst den Kugelschreiber auf deine beiden Zeigefinger, und zwar so, dass sie sich auf den Rändern des Kugelschreibers befinden. Jetzt rückst du die Finger langsam zusammen, bis sie sich berühren. Wo sie sich dann am Ende treffen, da ist dann der Schwerpunkt. Und jetzt versuch das mal mit einem leicht ungleichmäßig schweren Stift. Mal gucken, ob dir dabei eine merkwürdige Sache auffällt. So, wie bestimmst du jetzt den Schwerpunkt theoretisch? Dazu packst du deine betrachteten Objekte erstmal in ein... Koordinatensystem und multiplizierst jeden Ort des Objekts mit der jeweiligen Masse dort. Am Ort R1 ist die Masse M1, also R1 mal M1, am Ort R2 ist die Masse M2, also R2 mal M2 und so weiter. Damit hast du den jeweiligen Orten eine Gewichtung zugewiesen. Das einzige was du jetzt noch machen musst ist, den Mittelwert davon betrachten. Also alle gewichteten Orte addieren und durch die Gesamtmasse teilen. Die Einheit der Masse kürzt sich am Ende weg und du erhältst den Ort, an dem sich der Schwerpunkt befindet. Allgemein kannst du für den Schwerpunkt schreiben, der Schwerpunkt ist die Summe von ri mal mi von i gleich 1 bis n oder ohne Summenzeichen einfach so r1 mal m1 plus r2 mal m2 bis zum rn mal mn und dann durch die Gesamtmasse teilen. Mal ein einfaches Beispiel. Du siehst hier vier Kugeln mit homogener Massenverteilung. Das heißt, aufgrund der Symmetrie einer Kugel liegen ihre Schwerpunkte genau in der Mitte. Wir legen ein Koordinatensystem an und bestimmen die Ortsvektoren der Schwerpunkte der Kugeln. Um den gemeinsamen Schwerpunkt der Kugeln zu bestimmen, gewichtest du die jeweiligen Ortsvektoren mit den Massen der Kugeln und dividierst durch die Gesamtmasse. Ganz einfach. Und siehe da, der gemeinsame Schwerpunkt befindet sich ungefähr an diesem Ort. Das funktioniert nicht nur mit vier Kugeln, nein, nein, sondern mit einem ganzen Teilchenzoo oder sogar mit einer ganzen Galaxie.